Je mehr Sie Ihren Partner spüren lassen, er oder sie ist der Grund Ihres Glücks, desto leichter wird es ihm oder ihr fallen, Sie noch weiter glücklich zu machen.